geschickt. Und damit wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß mit den Derby-Grüßen von Hugo Simon, Nelson Pessoa und Thomas Frühmann. Hallo, liebe Derby-Fans. Normalerweise würden wir uns dieses Wochenende zum 100-jährigen Bestehen des Hamburger Derbys treffen. Ich möchte aber meine reiterlichen Erlebnisse zum Derby kurz erzählen. Als junger Reiter war mir klar, dass ich einmal daran teilnehmen möchte. Voraussetzung war, ein, meinen Parcours zu Hause mit Derby-Hindernissen zu erweitern. Ich konnte fünfmal das Derby gewinnen und war etliche Male Zweiter und Dritter. Mein erster Sieg war 1977 mit Little One, Ein kleiner Hengst, der sehr geschickt war im Umgang mit Naturhindernissen. Und dies ist letztendlich über den Birkenoxer, er war mein erfolgreichstes Derbypferd, mit ihm siegte ich 1983 und 1984. Dieses Jahr, unser Derby wurde cancelled, und uh, ich hoffe, nächstes Jahr werden year alle da, um noch to zu sehen, dieses see this zu sehen. Ich hoffe, dass wir mehr haben, zusammen zu sein und diese Show zu genießen. Schöne Grüße aus Österreich. Ich bin Thomas Frümann und habe mit Grandeur dreimal das Hamburger Spring Derby gewonnen. Eine kleine Geschichte nebenbei. Grandeur ist vier Jahre hintereinander das Hamburger Spring Derby mit mir gegangen und war immer im Grundumlauf Null. Er hat dreimal gewonnen und war einmal Vierter. Macht euch nichts draus, lasst die Ohren nicht hängen. Nächstes Jahr gibt es das 100. Hamburger Spring -Derby. Ich bin sicher, Volker Wulf und sein Team haben sich Tolles dafür ausgedacht. Wir sind alle dabei. Schön, dass es das Hamburger Publikum gibt. Schöne Grüße nochmal aus Österreich und vor allem eins, gesund bleiben.